Joomla hat natürlich prinzipiell unendliche Möglichkeiten, egal von der kleinen Blockseite bis hin zum Space Shuttle kann ich damit alles betreiben. Ähm, es hört halt nur irgendwann auf sinnvoll zu sein. Die Möglichkeiten entstehen dadurch, dass Joomla an sich ein erweiterbares System ist. Die Erweiterung ähm, gibt es dabei in einem speziellen zentralen Verzeichnis auf der offiziellen Projektseite resources.joomla.org. Und da lächelt einem sofort in der oberen linken Ecke, äh Quatsch, Extensions, .org. Das ist blöd, wenn man die eigene Adresse nicht mehr weiß. Ähm, lächelt einem in der oberen linken Ecke die aktuelle Zahl der Erweiterungen entgegen, die es für die aktuelle Version gibt. Ähm, bei knapp über 6000 Erweiterungen sind jetzt vermutlich ungefähr 25 Twitter-Module dabei. Über den Sinn oder Unsinn kann man streiten, aber das äh, grundsätzliche Feeling dafür, dass es da relativ viel gibt, kommt hoffentlich rüber. Ähm, damit ist jetzt prinzipiell also alles abgedeckt, was da im Web eigentlich so rumfleucht. Ähm, ich habe Auktionskomponenten gesehen, Foren, Shops, ähm, äh, Projektmanagementverwaltungen, Bannerverwaltungen, ähm, Komponenten, um Börsenkurse auf der eigenen Seite darzustellen, komplette Webhosting-Lösungen, ähm, Geschichten, womit ich YouTube nachbauen könnte, eigentlich alles, was das Herz begehrt. Der Großteil davon ist nach wie vor kostenlos herunterladbar. Es gibt ein paar Entwickler, die ihre Erweiterungen dann für einen geringen Obolus zum Runterladen anbieten, aber das ist alles nicht die Welt. Ähm, das funktioniert dann prinzipiell so, dass wir jetzt sagen, ich weiß es nicht, wir wollen das berühmte, die berühmte Fotogalerie haben. Die braucht man ja eigentlich immer irgendwo. Die gibt es unter Fotos und Images. Bei den Galleries und dann nehmen wir mal... Die Foka, die ist immer toll. Kommt zur Download-Seite, sucht die entsprechende Version raus, die man hat und lädt sich dann das entsprechende ZIP-Paket runter. Das sind in der Regel ja so zwischen 1 und 2 MB, alles nicht die Welt. Und sobald das durch ist, wechselt man in seine Joomla-Administration in den Erweiterungsmanager und kann das Paket, was man sich gerade heruntergeladen hat, hier mit einem Klick einspielen und schon hat man eine Fotogalerie installiert. Geht also sehr fix, sehr intuitiv, kein rumhandeln auf Kommandozeilen, FTP, Datenbanken oder ähnliches. Einfach nur ein ZIP-Paket einspielen, das ist überschaubar. Ähm, um mal so ein bisschen die Themen abzugrasen, die der Flo eben so erläutert hat. Ähm, Volltextsuche ist das erste Thema. Da bietet Joomla nicht nur eine, sondern direkt zwei Methoden an. Ähm, die eine, das ist die Standardsuche, durchsucht die gesamten Seiteninhalte in dem Moment, wo man das Suchwort eingibt. Ähm, durch Gras dann einmal die ganze Datenbank. Das ist ähm, ja, äh, technisch relativ anspruchslos in der Umsetzung, ähm, allerdings nicht so sonderlich performant. Deshalb gibt es inzwischen auch eine zweite Erweiterung, den Suchindex. Das ist eine indexbasierte Suche, das heißt in dem Moment, wo ich das hier jetzt mal auslöse, wird jetzt einmal im Hintergrund die gesamte Seite durchgegangen die dort vorhandenen Keywords und Texte werden gespeichert in der Datenbank in einem Format, was das Ganze so durchsuchen später viel, viel schneller geschaltet und auch den Vorteil hat, dass diese Volltextsuche mit der Indizierung jetzt dazu in der Lage ist, mir so Autovervollständigungsgeschichten anzubieten. Wie bei Google Suggest, sobald ich ein Wort anfange zu tippen, schlägt mir die Joomla-Seite die entsprechenden Inhalte dazu vor, die es sowieso schon gibt, eigentlich eine ganz angenehme Geschichte. Wenn dieser Erstindex einmal aktiviert ist, werden alle weiteren Änderungen, die man an der Seite dann macht, automatisch indiziert. ist also eigentlich ganz clever. Volltextsuche, also mit Joomla kein Problem, haben wir on board. Dann hatten wir das Thema RSS-Feeds. Das ist auch bei Joomla einfach schon mal so drin, in beide Richtungen. Das heißt, ich kann sowohl... Inhalte, die ich selber in meiner Joomla-Seite eingebe, als RSS-Feed exportieren. Das ist einfach eine Funktion built-in. Ich weiß gar nicht, wo die sich jetzt beim Chrome hier versteckt. Ich glaube, der zeigt das gar nicht so an. Da wäre aber auf jeden Fall möglich, das jetzt irgendwie im, weiß ich nicht, Outlook oder Feedreader oder auch immer unterzubringen. Es ist aber auch genauso gut möglich, externe Newsfeeds auf der eigenen Seite darzustellen. Auch das mit einer integrierten Erweiterung. Ähm, typischer Anwendungsfall ist zum Beispiel bei uns Joomla.de, unsere Hauptwebsite. Wenn wir hingehen müssten und alle Mitteilungen, die wir da veröffentlichen wollen, selber schreiben, bräuchte man ein relativ großes Redaktionsteam. Deshalb gehen wir einen anderen Weg. Wir holen uns die News von anderen Seiten über deren RSS-Feeds und stellen die bei uns als zentrale Ressource dar. Ähm, auch das relativ überschaubar. Man legt einen neuen Newsfeed an, trägt die URL ein, und legt Menüeintrag an und das war's. Das geht verhältnismäßig fix. Ähm, ja, was hat man noch? Achso, Shop. Shop ist ein spannendes Thema. Ähm, aktuell fallen mir ganz spontan sechs bis sieben verschiedene Shop-Erweiterungen für Joomla ein. Ähm, davon ist der Großteil speziell auf Joomla auch zugeschnitten. Es gibt dann so ein paar. Bridging-Geschichten, womit ich dann ein XT-Commerce auch in Joomla einbinden kann. Da bin ich aber sehr ehrlich, über den Sinn oder Unsinn kann man da ähm, herrlich diskutieren. Ähm, die bekannteste Erweiterung in dem Bereich nennt sich Virtuomart. Da steckt wo ist denn das, ein deutsches Entwicklerteam hinter. Ähm, da gab es jetzt gerade eine neue Version vor ungefähr einem halben Jahr, ähm, die sich dadurch auszeichnet, dass man sie sehr schön erweitern kann weil in der Regel sich bei shop zeigt, es ist nicht so primär wichtig, was sie an Funktionen von Haus aus mitbringen, sondern wie man diesen kleinen Teil, der den eigenen Shop besonders auszeichnet, ähm, halt abbilden kann. Und da wird schon Martin eine gute Wahl für. Installation ist analog wie bei allen anderen Erweiterungen gerade auch. Paket runterladen, entzippen, hochladen. Und schon ist der Shop installiert. Produkte einpflegen, Zahlungsarten einpflegen, das, was man halt bei so einem Shopsystem macht. Und dann ist man im Prinzip, ja, ich sag mal, in einem halben Tag auch so weit, dass man das erste Produkt verkaufen könnte. Ähm dann war noch angefragt auf der Liste Newsletter. Auch dafür, ich glaube, fünf, sechs, sieben, acht verschiedene Erweiterungen. Mein Favorit an der Stelle heißt SE-Mailing weil er eine in meinen Augen sehr schöne Funktion hat, nämlich automatisiert Kampagnen zu verschicken. Ich kann also sagen, was weiß ich, der, derjenige Mensch, der sich für meinen Newsletter registriert, soll erstmal so eine ganze Reihe von Mails erhalten, zeitlich versetzt, von mir aus eine direkt danach, dann eine nach drei Tagen und nochmal nach drei Tagen, kann das entsprechend aufeinander aufbauen. Auch da Funktionsprinzip genau identisch hochladen, installieren, konfigurieren läuft ist bei Joomla alles sehr eng verzahnt, lässt sich schön miteinander verbinden, sodass man im Prinzip nur durch Hochladen und Zusammenklicken auch sehr komplexe Portale auf die Kette bekommt. Ein Highlight, was ich noch hätte in dem Bereich, ähm, ist eine Erweiterung namens Seblot. Das ist äh, in der Joomla-Szene so die eierlegende Wollmilchsau. Ist eigentlich keine Erweiterung, die von sich aus eine fertige Funktionalität mitbringt, sondern mehr so eine Art Erweiterungsbaukasten. Weil ganz viele Erweiterungen, wenn wir jetzt zum Beispiel mal den CeBIT-Firmenkatalog nehmen, immer das gleiche Prinzip haben. Man hat irgendein Formular, wo man irgendwelche Felder hat und das Ganze soll irgendwie wieder ausgegeben werden. Anstatt, dass man jetzt hingeht und sagt, ich programmiere den Cbit produktkatalog ist der Entwickler von dieser Software hingegangen und hat ein Produkt entwickelt, womit man Produkte entwickeln kann. Man legt also in dem Fall dann einen neuen, äh, neuen Content-Type, so nennt sich das in dem Jargon an, und sagt, das ist der Aussteller. Der Aussteller hat einen Namen, Beschreibung, ein Logo, ähm, ich kann angeben, wo der Stand ist und kann das alles über eine Drag-and-Drop-Oberfläche hin und her schieben, wo es dann im Frontend dargestellt werden soll. Kann zusätzlich über Plugins, die man entsprechend schreiben kann, dafür sorgen, dass bestimmte dieser Felder gar nicht in der normalen Joomla-Datenbank landen sollen sondern zum Beispiel ähm, an externes äh, Warenwirtschaftssystem anzubinden sind. Die haben das zum Beispiel bei einem Kunden dahingehend eingesetzt, ähm, dass bei einem französischen ähm, Textilgroßhändler auf der Seite der aktuelle Waren, äh, Warenbestand aus deren, oh, ich weiß gar nicht, was sie da haben, Lexware-System oder was auch immer entsprechend ausgelesen und live auf der Seite angezeigt wird. Und das alles nur über ein kleines Plugin und Seeblot. Was man damit so kann, ist im Prinzip bei denen auf der Seite sichtbar. Die haben nämlich alles auf dieser Seite mit Seeblot gebaut. Das Blocksystem basiert auf Seeblot. Das Kommentarsystem da unten ist auch mit Seeblot realisiert. Der Bug Tracker ist mit Seeblot realisiert. Das Dokumentationswiki ist mit Seeblatt realisiert. Das haben wir sich alles nur mit ein paar Klicks zusammengestellt. Ähm ja, da kann man schöne Sachen mitmachen. Und in dem Moment wird auch eine ganze, Reihe, eine ganze Reihe weiterer Erweiterungen obsolet, weil das das Schweizer Taschenmesser der Erweiterung ist. Ja, das ist das Grundprinzip bei Joomla. Installieren, zusammenklicken läuft.